Im folgenden Video, Grundrisse, geht es natürlich auch um Heizkosten zu sparen. Ganz einfach. Und dazu ist natürlich der Heizkostenrebell wieder genau der Richtige, der Ihnen oder der Dir zeigt, wo es lang geht. Wie man Grundrisse so vernünftig aufbaut, dass wirklich Heizkosten im Winter gespart werden. Und im Sommer die Kühlung so gut wie nicht notwendig ist eigentlich nicht notwendig ist. Dazu habe ich nichts vorbereitet. Gehen wir mal davon aus, dass es sich um ein Grundstück handelt, das einfach irgendwie in irgendeiner Art da so gestaltet ist. Wir gehen noch weiter aus. Das Wichtigste dazu ist erstmal zu wissen, wo ist der Norden und wo ist der Süden. Der Einfachheit halber ist das der Süden und hier Gehen wir davon aus, dass der Norden ist. Ganz einfach. Das Haus muss jetzt so platziert werden, damit die Sonne optimal in die Wohnräume hineinfließen kann. Jetzt müssen wir aber zwei Dinge betrachten. Das eine ist, wie groß soll das Haus sein? Und zum zweiten, wie viel Zusatzfläche brauchen wir für die Autos? Und vielleicht noch Zusatzkleinigkeiten. Gehen wir mal davon aus, die Straße wäre hier und man könnte hier die Zufahrt, würde man natürlich am besten, wenn es geht, auf der Nordseite machen. Wenn die Straße hier ist und die Zufahrt geht nur da, dann müssen wir wieder ein bisschen anders denken. Wenn die Straße hier ist und die Zufahrt ist da, dann liegen wir ähnlich wie da oben und hier, wenn da die Straße ist und da die Zufahrt wäre, dann müssen wir wieder anders denken. Ganz einfach. Das Haus wandert entsprechend, wenn ich hier die Zufahrt habe, das Haus wandert in der Gesamtfläche in diesem Grundstück eben dahin, so dass man mit den Autos entsprechend drauf fahren kann. Es ist nicht immer gegeben, dass es von Norden her passt, das wäre optimal. Es ist natürlich oft von Süden, dass ich von Süden her da eine Möglichkeit schaffen muss, Autos zu parken. Wenn ich im Süden Autos parken muss, dann gucke ich da, dass ich die Fläche natürlich für die Autos sehr gering halte und setze das Haus ganz an die Nordkante. Wenn ich von der Nordseite da die Fläche brauche für die Autos, dann muss ich das äh, Haus natürlich weiter in die Mitte setzen, damit so auf die Art und Weise optimal Garten übrig bleibt. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier auf dieser Seite eine Zufahrt haben und dass wir eben da das Haus irgendwie so dahinsetzen können. Es soll so groß sein. Es soll ja nur die Struktur dargestellt werden von mir, dass man weiß, wie gehe ich mit der Wärme um. Es geht ja um die Wärme. Es geht jetzt nicht um den letzten Zentimeter, wie groß das Bad oder sowas ist, sondern es geht wirklich darum, dass ich eben weiß, dass hier an dieser Stelle die Sonne aufgeht und hier rüber marschiert und hier im Westen wieder untergeht. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ich gehe hin und gucke, dass ich irgendwie in diesem Gebäude, ich tue es mal so anwechseln, da in diesem Bereich irgendwo das Esszimmer unterbringe und da das Wohnzimmer unterbringe. Ob das so rum oder so rum ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier eben die Küchenzeile anbaue und die Küche ist ja kein kompletter Raum mehr heutzutage, sondern wird ja nur noch als Kücheninsel ausgeführt und dann noch ein paar Schränke drumherum, sodass man da einen kurzen Weg hat zum ähm, Esstisch. Und natürlich dann da vorne kommt dann entsprechend eine Terrasse hin und dann hat man den Rest noch als Garten übrig. So sieht es ja meistens aus. Und jetzt kann man den Rest verteilen, ob da jetzt hier an dieser Stelle eine Abstellkammer reinkommt und ein Technikraum mit drin ist und das Bad hier meinetwegen an dieser Stelle und hier ein Schlafzimmer herkommt und hier vielleicht ein Schlafzimmer und hier vielleicht ein Gäste-WC oder sowas oder, oder nochmal ein Schlafzimmer. Das ist ja alles äh, jetzt sekundär. Man kann man hier ein WC hermalen und äh, wo ich nochmal eine Dusche dazu baue und zwar eine Gästedusche und dann stellt sich immer noch die Frage wo mache ich den Eingang mache ich den Eingang hier an dieser Stelle oder mache ich den an dieser Stelle äh, und so weiter das ist eigentlich schon alles es ist schon so dass ich hier entsprechend da oben parke ich jetzt die Autos und dass es einfach darum geht dass die Sonne hier zum Wohnbereich, das soll ein W sein, wie Wohnbereich. Und im Essbereich, dass da die Sonne reinkommt. Dass im Süden eben kein Schlafzimmer ist, sondern da die Räume sind, die eben Wärme wirklich brauchen können. Ob da jetzt der Abstellraum reinkommt oder ein Bad reinkommt, da kann ich auch ein Bad reinbauen, wenn es anders ist, und mache einen Abstellraum da dazwischen rein. Das sind alles Kleinigkeiten. Es ist nur darauf zu achten, dass ich einfach den Warmwasserboiler natürlich optimal irgendwo in die Ecke reinbaue, damit ich zur Küche und zum Bad, wenn das Bad da ist oder da ist, eine kurze Strecke habe. Das ist das Entscheidende. Natürlich muss ich eine lange Leitung dann irgendwann mal auch zu der Dusche, aber da es sich hier um eine Gästedusche handelt, ist es hier nicht so tragisch. Das heißt, die Leute vergessen immer, dass wenn sie den Wasserhahn zwei Sekunden aufdrehen und dann lassen Sie nur die Wasserleitung kurz aufwärmen und haben immer noch kein Warmwasser am Wasserhahn. Hier an dieser Stelle kommt das Warmwasser raus. Wobei, in der Küche gehe ich wirklich davon aus, dass es sinnvoller ist und wesentlich kostengünstiger, hier einen 5-Liter-Boiler unter das Waschbecken zu bauen und den mit einem Ein-Ausschalter zu bedienen, dass der einfach 70 Grad heißes Wasser bringt, wenn man das braucht. Der ist in 10 Minuten warm und heiß und äh, dann eben wieder ausschaltet. Das ist vernünftig in der Küche. Da brauche ich nicht immer hier diesen riesen Boiler aufheizen und dort eine wahnsinnige Energie, äh, auch elektrische Energie nachbringen. Äh, ja? Jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn wir jetzt den 23. Juni jedes Jahres angucken, mittags um 12 oder um 1, äh, wo die Sonne am höchsten ist, dann sollte eben das so sein, dass eben die Sonne hier an dieser Stelle aufhört. Das heißt, auf dieser Seite Schatten ist, auf dieser Seite Sonne ist, weil eben eine entsprechende Beschattung vorhanden ist. Und wenn jetzt Winter ist und am 23. Dezember äh, nachmittags um 12, dann sollte die Sonne eben hier reingucken, sodass hier die ganze Fläche am Boden aufgewärmt wird. Das ist Kostensparen. Es ist gigantisch, welcher Unterschied da ist. Ich habe hier im Sommer 35 Grad, Bodentemperatur oder noch mehr. Und hier innen drin habe ich vielleicht 25 Grad oder 27 Grad. Ja, das ist gigantisch, welche Unterschiede da vorhanden sind zwischen der Schattenseite und der Sonnenseite im Sommer. Und da ist es wunderbar wenn man da entsprechend die Beschattung auch aufbaut und die Räume für den Winter so einsetzt. Aber es gibt Einreichpläne, die so sensationell gut sind, wo ich mich frage, lieber Gott, wer hat diesen Plan gezeichnet, wer will wirklich da drin wohnen? Und sowas gucken wir uns jetzt an. Es muss halt immer Beispiele geben, die zum Nachdenken anregen. Bis gleich. Öffnen wir den Vorhang zum Grundriss des Japons, der wirklich eingereicht worden ist. Und zwar Baujahr 2018 ist, aber in den zwei, drei Jahren hat sich nichts geändert. Der ist nur teuer, energieverschwendend und ich zeige einen Vorschlag, wie man es besser machen kann. Aus meiner Sicht. Aber rein technisch. Hier sieht man der Lagerplan, wie das Haus in den Himmelsrichtungen eingerichtet ist, also es muss so leicht gedreht werden, weil hier eine Straße ist und ähm, dann ist es also hier so wunderbar, kann man nicht meckern, das ist ganz gut und dann hat man hier die Carports äh, zur Westseite hin und das sieht also so aus, dass man hier zur Südseite ein äh, Ding hat, ein, ein, so, so, so ein Pergola und hier die Beschattung sieht man da, äh, wenn die so funktioniert, man sieht auch das Dach, dass es da nur zwei Paneele drauf passen, also relativ wenig Fläche, kann ich auch schon anmerken. Auf der Nordseite gibt es leere Fläche, weil da ist, hätte er ein Flachdach gemacht, könnte er die ganze Fläche benutzen, denn das wird die Zukunft sein. Dann haben wir hier die Westseite, wo das Carport ist, hier die Ostseite und da immer riesig Beschattung gemalt, die einfach nicht stattfindet. Das ist also soweit okay, wo man das eine Übersicht kriegt und das also ziemlich schnell erkennt. Aber jetzt kommt auf dem gleichen Stück Papier, ist dieses Haus genau umgekehrt nochmal reingemalt. Also es versteht kein Mensch, warum das sowas gemacht wird. Ne? Dass man da so umdenken muss und das nicht an dieser Darstellung einfach sich anhängt. Man könnte das noch ein bisschen natürlich drehen, dass es so wie hier. So habe ich es nämlich gemacht, dass ich da ganz einfach natürlich die Nordrichtung, schiebt sich dann ein bisschen rüber, wenn ich das hier waagreich darstelle und da praktisch hier die Nordrichtung habe und hier die Südrichtung. Und das ist also soweit okay, da eben also hier die Pergola und hier vorm Schlafzimmer ist also alles frei. Gucken wir uns das nochmal genauer an, wie sich das dann im Sommer und im Winter verhält. Im Sommer ist eben hier die Sonne, im Osten hoch, Süden, das ist zwar mehr da, und im Westen geht es wieder unter. Und da habe ich also hier die Essecke. Äh, wenn ich mich äh, zu 99% nur in der Essecke aufhalte, dann ist das auch da okay. Aber dann habe ich hier einen Abstellraum, der wirklich wunderbare Südwärme äh, eigentlich gar nicht brauchen kann. Denn so ein Abstellraum kommt ja meistens auch Lebensmittel rein, die eher kühl sein sollen oder Normaltemperatur, aber nicht aufgeheizt. Das Schlafzimmer wird dafür auch nochmal schön aufgeheizt mit einem riesen Fenster, 1,80m x 2,20m, das sind also runde 4 Quadratmeter Fenster, die bis zum Boden gehen. Also da kommt richtig kräftig Wärme rein im Sommer und das Bad ist hier wunderbar angeordnet, da haben wir ein Schlafzimmer da oben, da haben wir äh, auch so ein großes äh, Fenster, aber da in der Ostseite ist das wunderbar und schön, dass man da die Morgensonne reinkriegt. Nur kommt jetzt hier der Punkt, das ist also das... Wohnzimmer mit 9 Quadratmetern, Schlafzimmer sind 13 im Durchschnitt und hier das Wohnzimmer, da ist also gerade eine Couch und ein Fernseher. Und dann natürlich der Technikraum, der ist also auch genauso groß, dann hier nochmal ein zweites WC, das ist okay. Hier der Eingang von der Seite, wo die Autos sind, das ist auch wunderbar geplant. Also soweit ist das okay, bis auf den Punkt, dass das Wohnzimmer da oben in dieser Ecke drin ist. Das ist einfach eine Katastrophe, da sitzt man und friert ohne Ende und braucht eine Heizung. Jetzt sagt er, natürlich hat er hier einen Kachelofen oder eben so einen Heizofen eingebaut und äh, kann ich darüber nachdenken und sagen, jawohl, das ist okay, aber letztendlich ist er hier an der falschen Stelle. Denn da gehört ein Schlafzimmer her, nämlich dieses Schlafzimmer von hier. Und dieser Abstellraum gehört auch auf die Nordseite, damit er einfach nicht so viel Wärme kriegt. Jetzt habe ich mal einfach einen Vorschlag gemacht und gesagt, okay, wir machen den Technikraum, den machen wir da hinten rein und das Bad habe ich also jetzt hier gelassen und da ein bisschen runtergeschoben, das Schlafzimmer weg und habe da eben ein Bad reingemacht und dann hier die Küche, da der Essecke und hier das Wohnzimmer, weil einfach da im Westen die Sonne untergeht. Und es ist so, das steht ja so schräg im Garten, das heißt, hier geht die Hauptblickrichtung raus in den Garten. Was ist denn da oben, bitteschön, äh, wenn ich da sitze, wo kann ich da in den Garten gucken? Das ist doch, naja, also nicht meine Welt. Dann mit diesem Ofen hier, um den optimal einzusetzen, gehört er daher. Da muss halt so 80, 90 Zentimeter äh, zwischen den Fenstern so eine Wand hin, wo der Ofen davor kommt. Draußen ein äh, Stahlrohr nach oben als Kamin und das ist fertig. Kommt viel billiger, als wenn ich hier einen Kamin mauern lasse. Und außerdem ist er viel viel leichter zu sanieren. Der Fernseher hier an die Ecke, da irgendwie so schräg und so weiter, da nimmt er ja nicht so viel Platz weg, kann man da wirklich wunderbar, hat man dann die Außenwelt zur Verfügung. Und jetzt kommt der Punkt: Davor ist natürlich eine Terrasse und äh, da hört die Pergola auf. Und jetzt hier, dass das Bad warm wird, da haben wir kein Problem damit. Und äh, wenn da im Sommer die Sonne da hochsteigt. Nur, es ist einfach so, dass hier das Vordach so weit vor sollte, dass da oder das Hauptdach so weit vor sollte, dass ich hier im, am 23. Äh, Juni da am Boden äh, die Sonne aufhört zu scheinen und der Rest Schatten ist. Das heißt, ich habe eine Temperaturdifferenz, wenn ich da vorne über 30, 35 Grad habe, habe ich da drin 20, 5, äh, 25 bis 27 Grad. Das ist sensationell. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, wenn hier der Eingang ist vom Westen, da kommt ja auch nie Sonne her durch das Dach vom Carport, dass hier eine zweite Türe rein muss, weil einfach dieser Kältezug, der von hier kommt, wirklich intensiv ist. Und ähm, der Boiler kommt in den Abstellraum, sodass ich da eine kurze Strecke habe zum Bad und eben auch in die Küche, wobei ich der Meinung bin, dass in der Küche müsste auf jeden Fall ein separater 5-Liter-Boiler hin, der mit dem Schalter ein- und ausgeschaltet wird und 70 Grad aufheizt. Und das ist in 10 Minuten geschehen, dann hat man richtig heißes Wasser. Dann brauche ich nicht aus der großen Menge das rausnehmen und der heizt wegen 2 Liter wieder nach. Das sind einfach hohe Kosten, die immer hier entstehen. Wenn ich hier dann eine Leine, lange Leitung habe, zu einer Dusche hierher, dann ist es auch so, dass man da äh, einmal laufen lässt und äh, dann braucht man da ja locker 20, 30 Liter und da fällt die Leitung in der Form nicht so ins Gewicht. Die separate Toilette ist auch okay, das kann man noch ein bisschen reinrücken und dann gibt es hier vielleicht noch die Möglichkeit, einen Einbauschrank reinzubauen, der hier in der Garderobe als Garderobe dient und wo man hier zusätzlich äh, Abstell- und äh, für Klamotten eine Abstellmöglichkeit hat. Außerdem, wenn ich hier die Schlafzimmer nacheinander habe, habe ich hier WC mit Dusche für Gäste bzw. für eine Pflegekraft, wenn es mal so weit kommen sollte. Das ist einfach ein Vorschlag. Es geht mir um die Struktur, wie das aufgebaut ist. Das ganz einfach hier im Süden und vor allen Dingen im Winter, wenn die Sonne tief steht, dann kommt die hier rein und wärmt die den Raum bis auf diese Ecke auf und äh, mitunter geht es bis hinten an die Wand, sodass wirklich die ganze Fläche, je nachdem wo das Haus steht, die ganze Fläche warm wird. Ich spreche aus Erfahrung, es funktioniert so. Ausgezeichnet. Also, mach es einfach und so einfach ist es, wenn du oder wenn sie es einfach machen und mit ein paar Ideen eben Heizkosten sparen, das ist das Entscheidende. Und das hat alles nichts mit Bast E zu tun. Das ist eh bast wie das der Architekt gemacht hat. Denkt selber darüber nach. Dann hast du Heizkosten gespart und da liegt das Geld. Nirgends anders. Nicht in der Pellets. Und auch nicht irgendwie Fußbodenheizung und sowas alles. Übrigens bei den großen Fenstern, da eine Fußbodenheizung kannst du eh vergessen. Das ist eine andere Geschichte. Also, auf zum nächsten Video.